Hallo! Ich würde heute gerne mit euch über Missverständnisse sprechen, beziehungsweise genauer gesagt darüber, wie wir Missverständnisse vermeiden können. Weil ich glaube, jeder weiß, was ein Missverständnis ist. Man hat was gesagt oder gemacht oder geschrieben, das man eigentlich ganz anders gemeint hat, als es empfangen oder aufgenommen wurde. Und ganz oft sind Missverständnisse irgendwie so der Grund für eine Diskussion, einen Streit, vielleicht sogar irgendwie was Schlimmeres. Und ähm, ja, Missverständnisse sind halt irgendwie super nervig. Ich glaube aber, dass man die relativ gut verhindern kann oder dass man dem irgendwie vorbeugen kann, dass etwas missverstanden wird. Und ähm, dazu wollte ich heute mal mit euch über das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun sprechen. Ich glaube, dass Habt ihr alle mal in der Schule kennengelernt, vielleicht auch sogar im Studium? Ich werde das einmal kurz wieder bei euch auffrischen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Und das ist jetzt natürlich auch nur die abgespeckte Form. Also falls ihr euch darüber genauer informieren wollt, ich werde euch mal so zwei, drei Internetseiten und Artikel unten verlinken. Wenn euch das interessiert, dann gibt es da auf jeden Fall noch mehr Infos dazu. Also Schulz von Thun hat gesagt, dass jede Kommunikation, also ob es jetzt verbal oder nonverbal oder auch eine schriftliche Kommunikation ist, geht von einem Sender aus und wird von einem Empfänger empfangen. Aber diese Botschaft wird nicht immer so empfangen oder aufgenommen, wie sie beabsichtigt war, gesendet zu werden. Schulz von Thun hat da vier verschiedene Seiten oder Ebenen definiert, die eigentlich in jeder Kommunikation enthalten sind. Das ist einmal die Sachebene, dann ist es die Selbstkundgabe-Ebene, die Beziehungsebene und die Appellebene. Und es ist halt so, dass Egal, was du sagst oder was du machst, diese ganzen Ebenen sind immer mit in dieser Botschaft drin. Aber es kann halt sein, dass du als Mensch, der eher sehr sachlich denkt und auch sehr sachlich kommuniziert, etwas sagst, was jemand, der eher auf der Beziehungsebene kommuniziert, ganz anders aufgenommen wird. Und so entstehen Streitigkeiten und Missverständnisse. Ich gebe euch mal ein Beispiel, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser ähm, verstehen. Also, ich sage... Heute ist es kalt. Dann heißt das auf der Sachebene, heute ist es kalt. Auf der Selbstkundgabe-Ebene schwingt immer so ein bisschen mit, wie es mir dabei geht, wie ich mich dabei fühle, eben ich gebe etwas über mich kund dadurch. Das heißt, der Satz, heute ist es kalt, könnte auf der Selbstkundgabe-Ebene heißen, ich friere. Auf der Beziehungsebene geht es nicht nur um das Sachliche und nicht nur darum, wie es dir damit geht, sondern generell um die Beziehung zu demjenigen, dem du diese Botschaft aussendest. Das muss dann nicht nur auf diese Situation bezogen sein, sondern das kann auch ganz allgemein sein. Heute ist es kalt, könnte dann auf der Beziehungsebene gesendet oder verstanden werden wie du machst nie die Heizung an, du bist dafür verantwortlich, dass ich immer wieder krank bin, du kümmerst dich nicht so gut um mich, also das geht dann wirklich schon ein bisschen weiter. Und auf der Appellebene könnte heute ist es kalt heißen, jetzt bringen wir doch mal eine Decke. Oder hol mir doch mal endlich einen Tee. Wie oft muss ich es denn noch sagen? <lacht> Und ihr seht schon, dass dieser einfache Satz aus vier Worten viel, viel weiter gehen kann als die eigentliche Bedeutung. Nämlich, dass es kalt ist. Und dadurch, dass wir nie nur auf einer dieser Ebenen kommunizieren können, sondern immer alle Ebenen eigentlich so mit reinspielen, wird es halt ganz schwierig, wenn es darum geht eine Botschaft so zu vermitteln, wie sie verstanden werden soll, beziehungsweise so zu verstehen, wie sie vermittelt wurde. Das ist halt auch super unterschiedlich, auf welcher Ebene man sich gerade so befindet oder man was versteht oder auch vielleicht auch verstehen will. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich zu meiner Mutter sagen würde, heute ist es kalt, dann ist das für sie die unausgesprochene Bitte, mach mir doch mal ein Körnerkissen oder bring mir doch mal eine Decke. Das weiß ich bei ihr, ganz klar. Bei Leuten, die vielleicht einfach sehr sachlich sind, die verstehen halt einfach nur, hier ist es kalt. Die sagen vielleicht, ja, finde ich auch. Aber mehr passiert dann nicht. Und wenn ich aber dadurch, dass ich das gesagt habe, von denen erwarte, dass sie mir jetzt eine Decke bringen, kann das schon zu einem Konflikt führen. Von daher ist es, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig, dass wir, wenn wir kommunizieren, und wir wissen ja alle, wir kommunizieren nie, nie, selbst wenn wir nichts sagen, kommunizieren wir, dass wir uns halt überlegen auf welcher Ebene befindet sich denn eigentlich gerade eher so der Empfänger und wie muss ich vielleicht etwas ausdrücken, was ich gerne sagen möchte, damit er das nicht missversteht. Und es geht nicht immer nur darum, dass der Empfänger irgendwas missversteht und dass der der Auslöser für ein Missverständnis ist, sondern es ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, wie du die Botschaft formulierst oder ähm, ja, verpackst, damit sie halt richtig verstanden wird. Ihr könnt das ja mal ausprobieren und darauf achten, bei eurer nächsten Kommunikation einfach mal zu gucken, mit wem habe ich hier eigentlich gerade zu tun und dann auch dementsprechend das, was ihr sagt, vielleicht ein bisschen auf diese Person abzustimmen, damit eben Missverständnisse vermieden werden. Ich finde das auf jeden Fall super spannend und ich glaube wirklich, dass wir ähm, dadurch, dass wir einfach mal auch die Perspektive wechseln und nicht nur davon ausgehen, dass alle auf der Sachebene kommunizieren, wie ich das ja ganz gerne tue, ähm, vielleicht wirklich Missverständnisse vermeiden oder einfach auch nachvollziehen können, warum diese Person jetzt gerade das denkt, was sie denkt. Und ja, vielleicht können wir ja so alle ein bisschen äh, entspannter und harmonischer durchs Leben gehen. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video war vielleicht ein Denkanstoß für euch. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr euch das schon mal bewusst gemacht habt oder ob ihr da irgendwelche Strategien habt. Andere auch, um Missverständnisse zu vermeiden. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bleibt gesund. Ich drücke euch die Daumen und uns, dass wir hier alle noch heile rauskommen irgendwann. Und ja, bis dann. Tschüss.